CONNECT ist Connect ist das Herzstück unserer Kampagne. Im letzten Bundestagswahlkampf haben wir von Tag zu Tag und von Tür zu Tür neue Standards gesetzt. Das war nur mit euch möglich. Und jetzt kommt es wieder auf euch an. Unser Land steht jetzt vor großen Herausforderungen. Und wir wollen die Menschen von uns überzeugen. Und dafür brauchen wir dich. CONNECT ist Bildung für Jung und Alt in Stadt und Land für alle gemeinsam. CONNECT ist moderner Wahlkampf. Wir sind noch dynamischer und noch innovativer geworden. Mit CONNECT gewinnen wir die nächste Bundestagswahl, denn wir wollen handeln und nicht abwarten. Also macht mit. CONNECT wird das Rückgrat unseres digitalen Wahlkampfs sein. CONNECT ist die Zukunft. Mit digitalen Lösungen und innovativen Ideen werden wir als Junge Union unseren Beitrag dazu leisten. CONNECT ist aber auch noch so viel mehr und Leben tut es nur mit dir. Du bist nur einen Klick davon entfernt, Teil der modernsten Kampagne Deutschlands zu werden. Registriere dich jetzt und bekenne Farbe für die Union und für Deutschland. Du hast es in der Hand. Wähle Zukunft und tu was dafür.